Der Plan ist, mit einer Flotte von Starships eine Raumstation mit rund 450.000 Kubikmetern bewohnbarem Raum zu bauen. Vielleicht ist das ja möglich und im Gegensatz zu ISS soll der Bau solcher Stationen nur wenige Wochen dauern. Ganz richtig, sie wollen nicht nur eine, sondern Dutzende solcher Stationen bauen. Sie haben sich nun in Gateway Spaceport umbenannt und sind mit neuen, unglaublichen Infos an die Öffentlichkeit gegangen. Wir stellen uns heute die Fragen, wie sie diese unfassbare Geschwindigkeit erreichen wollen, was das für einen Sinn hat und ob es überhaupt realistisch ist.